Stadtautobahnrauschen. Autobahnrauschen, unüberhörbar im Wald, das Brummen der Insekten, frisch geschlüpft und voller Hoffnungen und Pläne, am Boden ein dichter grüner Teppich, gefleckt mit gelben weißen Tupfen, im blaulauen Himmel die zaghaften kahlen Äste, mit wartenden Knospen. Nur ab und zu ein SUV. Daraus entsteigen zappelige Hunde. Führen mittelalte Platinblonde aus. Knatternd und kläffend. Verblassend. Im Kuckucksruf im Spechtklopfen, in Knarren umgefallener Bäume, im Windesrauschen. Langsam dehnt sich meine Seele, vermengt sich mit süßem Blütenstaub, Nackte Füße, die Posen warme Erde. Das Leben ruft, ich kann zufrieden gehen, ich weiß, ich komme wieder. Der triste Winter, kaum vergangen, macht sich der Frühling tröstlich stark mit lärmlich lauter Lebenskraft in Corona-Stille.